Falls ihr übrigens King DDD besiegen solltet, ohne alles gesammelt zu haben, ohne jede einzelne Güte, Dankbarkeit, diese ganzen Herzen, Steine, Sterne gesammelt zu haben, kriegt ihr hier direkt schon die Credits, die wir übrigens vorhin nicht gesehen haben. Deshalb werde ich sie hier nochmal einblenden und hier das ganze beenden tatsächlich. Ja, mein Fazit habe ich ja vorhin schon gegeben. Aber ich möchte einmal noch kurz erwähnen, dass ich diesen Artstyle wirklich persönlich liebe. Also viele mögen den, denke ich mal, nicht. Wir kamen nie zurück, dieser Artstyle, dieser Wassergezeichnete. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wieder so ein Kirby in dem Look kommen würde. Ist sehr schön. Und schau mal, was sehr lustige Namen. Kapa, Kani, Squishy Joe. Einfach Joe. Boten. Kabu. Dekabu. Nido. Laut. Er ist richtig laut. Mhm, Mabu. Richtig chilly. Klinko. Papa. Korori. Madu. Pilu! Marielle Einfach nur Propeller Batamon ist kein Kirby, ist Bobo Jetzt kommen die kleinen Minibüsse Captain Stitch Haboki Jumper Shoot Krasser Name. Yuki? <lacht> Blocky, And? Wen haben wir dann vergessen? Richtig. Zero. Kommt zurück zu Kirby Streamland 3. Eigentlich müsste es hier vorbei sein, aber hier noch eine kleine Bonusfolge, wie man überhaupt an die 100% rankommt. So, wie man überhaupt an die 100% rankommt. Wir haben ja 97%, aber wenn wir in die Option gehen, haben wir nach dem Spiel ein paar neue Sachen freigeschaltet. Nicht nur haben wir hier den Soundtest, den wir schon kennen, sondern wir haben noch M und B. Was die wohl bedeuten. B ist Boss Butch. Das ist ein Boss-Battle, Boss-Rush, den machen wir gleich. Fangen wir erstmal von links an. Mit Super NES mg 5 Was einfach nur die ganzen Minigames von vorhin sind, die wir das ganze Spiel lang gesehen haben. Die wir alle nochmal neu machen müssen. Und meistern müssen. Wenn wir sie nicht meistern, kriegen wir nichts dafür. Wenn wir alles meistern, kriegen wir Prozentzahlen. Und zwar kriegen wir für jedes einzelne hier für jeden einzelnen button den im menü auswählen kann da gibt es nämlich da eigentlich drei einer fehlt uns noch ein prozent und so kriegen wir dann hier die prozent hin die ich natürlich auch machen möchte so da haben wir unseren kleinen wurm und dann müssen wir gut aufpassen, wo er als letztes landet. Das erste Spiel war einfach nur, achtet drauf, was für ein Gesicht er hat, während er ihn schleudert. Und jetzt gut aufpassen, wo er zuletzt landet. Und die ersten beiden sind eigentlich noch ziemlich easy, danach wird es immer schwerer. Das war jetzt ein bisschen schwieriger, aber er war hier... Oh, yeah. Okay. Uh, das war böse. Das weiß ich noch. Sieben. So, hier muss man nämlich zählen, wie viele von einer bestimmten Sorte ihr Gesicht geöffnet haben. Fünf. Ich versuche nicht zu cheaten, aber wenn ich es cheaten sollte, dann bin ich ganz offen mit euch. Dann zeige ich es euch auch. 5 Oh, böse. Es war nicht fünf. Gut, wenn man auf Nintendo Switch Online spielt, da kann man nämlich einfach noch mal zurückspulen. Ja, ein bisschen weiter zurückspulen, bevor ich es ja eingetippt habe und dann die richtige Zahl sagen. Ist es Cheating? Ja. Aber ich gehe damit offen um. Ich bin ganz offen mit euch, wenn ich sage, ich habe gecheatet. Und ich bin stolz. Naja, was auch immer. So, hier die Farben merken: zwei rote. Das ist echt schwierig. Drei. Ähm, sorry, sorry, Miss Input, Miss Input. Vier. Vier. Miss Input, ich hab mich vertan. Ich wollte eigentlich jetzt drei sagen und vorhin vier. Ich habe es falsch rumgemacht, wisst ihr was ich meine? Ich glaube, die Antworten sind immer random, wenn mir noch nicht sicher. Ich glaube schon. Okay, das ist das letzte, glaube ich. Okay. Oh, hab ich vergessen. Oh, okay, okay, okay. Ich muss mich wirklich konzentrieren. Aber es war close, es war close. Ich bin stolz drauf, dass ich die ersten beiden erkannt habe, weil das hier war jetzt viel schwerer als im Let's Play. Im Let's Play war er ja wirklich sehr gnädig. Ich habe über den dreimal den gleichen Sound genommen. Ich hatte das zwar so gewollt, aber war es wohl nicht. Boah, krass. So, und wenn ihr jetzt überall alles richtig gemacht habt, so wie ich natürlich First Try, und äh, alles richtig habt, überall im blauen Kreis, ist Kirby stolz. Yeah, ihr könnt mich mal. Oder wie sowas. Und somit habt ihr sofort einen weiteren Prozent. Und kriegen dafür J. Und was ist J? Jumping. Jumping? Einfach nur den B-Knopf oder so drücken? Nicht ganz. Wir müssen nämlich mit jedem einzelnen Charakter, mit jedem einzelnen Buddy oder halt auch alleine, müssen wir nochmal das sprung mini game machen. Und hier ist es komplett egal, wie lange ihr für eins braucht. Ihr habt eins geschafft, dann könnt ihr eigentlich schon direkt killen müssen müsst nur eins schaffen und dann könnt ihr euch killen und dann habt ihr es geschafft. Ihr müsst einfach nur alle mal gespielt haben. Das will ich damit sagen. Alle mal gespielt haben und dann ist gut. ja Ich will euch aber trotzdem, weil das Video sonst zu kurz wäre, möchte ich trotzdem so gut es geht versuchen, ah, nicht getroffen zu werden ich weiß aber nicht, wo der Unterschied mit den anderen Charakteren ist, weil ich glaube, die springen halt nicht anders, und die sehen halt nur anders aus. Ich, ich weiß halt wirklich nicht, wo hier der Unterschied ist. Aber ich find's süß, wie Chuchu sich da an Kirby krallt und Kirby nur so am Lächeln ist. So, mh, die schöne Kopf Irgendwie so, das denkt sich doch bestimmt Kirby dabei, oder? Ja, Chuchu macht sich da halt bequem. Auf so. Du, du, du, du, du, du, du. Und neuer Rekord, Freunde, Woo. Boah, das ist schwer. Nein, ganz knapp verpasst. Der Blick. Ernsthaft. Ja, sorry, Chuchu, passiert halt. Rick, altes Haus. Der Hamster, man kennt ihn. Kirby hält sich hinten an seinem, äh, an seinen Ohren fest. Merke ich erst jetzt. Ach, jetzt verstehe ich's. Bei allen Charakteren die gucken anders nach oben und unten. Das ist das Schwierige daran. Weil Rick war jetzt wirklich schwierig zu erkennen, wann er springt. Pitch. Ja, Kirby hält ihn halt fest, ne? Soll ich sagen. Aber wie die sich bewegen, finde ich immer lustig. immer. Du, du, du, du, du, du, du, du. Eins, zwei, Haferbrei, hoffentlich schaffen wir zwei. Yeah, yeah, denn wir sind doch richtig krass hier drin. Ja, das ist ja, wir noch, Ja, das ist ja, das war... Nein, sind wir nicht. Au, wa. Okay, erst die das grüßen. Äh, was? Kein! Ja, wir stecken natürlich in keins Maul. So wie immer ja. Yeah. Wir können hier nicht Gui holen, denn wir haben nur ein halbes Leben. Das geht so nicht. Man muss schon voll aufgeladen sein dafür. Oder zumindest ein bisschen mehr als ich jetzt. Boing. Aber ich finde, ich kriege das relativ in Ordnung hin. Also so kacke wie am Anfang des Let's Plays bin ich hier nicht mehr. Am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber jetzt geht's. Und ich krieg gute Reihenfolgen hier zumindest müssen. Hätte aber nichts dagegen gehabt, wenn das wirklich so Gegner gewesen wären am Ende. Wenn du auch hier getroffen werden könntest. Und ein Leben verliert das hat, äh, Maxi Thomas zu bekommen. Nago! Rollt Kirby wie ein Pinball. Fun Fact, es gibt sogar ein Kirby's Pinball Land Spiel. Hat zwar Land im Titel, aber hat nichts mit den Dreamland Spielen zu tun. Aber das werde ich definitiv auch mal spielen. Weiß noch nicht wann, aber irgendwann werde ich es auf jeden Fall auch noch spielen. Und ja, Q hält Kirby halt fest an seinen Kran. Das war richtig close, Junge. Das war viel zu close, das geht so nicht in Ordnung, nein. Ach übrigens, weil ihr direkt den ersten haben wollt, oder direkt einer der ersten. Einfach direkt spammen. Dann kriegt er eigentlich immer einer der ersten. Ja. einer der ersten drei auf jeden fall so und jetzt haben wir mit jedem einmal das gespielt und es zählte nicht hm, muss ich nochmal nachschauen ihr wird es wahrscheinlich irgendwo eingeblendet haben aber ich habe mich gehört man muss nicht irgendwie eins oder so schaffen sondern man muss mindestens zehn schaffen das war somit der erste Das wieder zweite Das hier der dritte So, ab hier wird's schwer Obwohl das ist gar nicht wirklich schwer Der vierte Also zehnmal landen, basically So, die Hälfte ist geschafft So, das waren jetzt fünf Immer noch <lacht> Sechs, weil ich glaube so gut bin ich, dass ich das ohne Fehler schaffe Schade, das hätte klappen können. Jetzt sieben. Aber das ist schwierig. Ah. Ah. Ah. Das ist nicht einfach. Mann, jetzt acht. Oh, direkt die Mitte. Oh, first try neun und knapp nicht die Mitte. Und ich treffe natürlich direkt die Mitte. Oh, das ist echt richtig schwierig, ne? Boah, Immer knapp daneben. Schon wieder knapp daneben. 10! So, und zur Sicherheit mache ich noch mal ein Extra. Den müsst ihr wahrscheinlich nicht machen, aber ich mache den jetzt halt, um sicher zu gehen, dass ich nicht, mich nicht bezählt habe. Auch wenn ich es nicht wirklich treffe. Verdammt. <lacht> Immer ganz knapp vor allem. Jetzt haben wir es. Okay. So, jetzt können wir einfach drücken. Jetzt ist auch egal. So. Zehnmal geschafft. Egal bei welchem Charakter. Und dann müssten wir... einen blauen Kreis haben und somit... Die 99%! Ich war mir ganz kurz nicht sicher, ob man mit einem Charakter das machen musste, weil ich so einen blauen Kreis bekommen habe. Aber nee. Ein Charakter reicht und ihr habt 99%, wenn ihr das hier und das hier jetzt geschafft habt. So! Und jetzt wird's Zeit für den ...Boss Boss-Butch, welcher ein Boss-Rush-Modus ist. Den schaltet ihr nur frei, wenn ihr auch das Secret Ending geschafft habt. Also mit Zero. So, und hier kriegt ihr ja gar nichts. Ihr kriegt keine bild ihr kriegt nichts. Ihr könnt GUI holen. Nicht mal. Ihr könnt nicht mal GUI holen, merke ich gerade. Das ist wirklich einfach. Pures Skill hier. Und das wird der Rest der Folge sein. Mal gucken, wie lang ich brauche. Ich wollte gar nicht zurückspulen. Ah! Das ist sowas, was ich manchmal habe. Ich habe manchmal so einen Reflex, dass ich zurückspulen will. Aber ich werde versuchen, nicht so viel zurückzuspulen. Weil eigentlich sind die, vor allem die ersten paar sind die eigentlich relativ einfach, ne? Eigentlich. Ich dachte mich halt nicht so schlecht anstellen. So. Im ersten Bosskampf in ich noch One... Hits No-Hits hin! Das ist nur Whispy Woods, das geht ja noch. Der hier ist schon viel schwieriger. Den kann ich überhaupt nicht leiden. Aber ich kann den Boss nicht. Das ist glaube ich der Boss, an dem ich am schlechtesten mit drin bin. Und ich mich ständig treffen lasse, sonst mich nervt. Und also, schaut euch das an. Es zählt trotzdem einfach nicht. Und wieso habe ich wieder so wenig Leben? Wo habe ich denn so viel Leben? Hier mich so viel Leben verloren irgendwo? Ah ja. Klar, wenn ihr auf dem richtigen SNES spielt, dann äh, könnt ihr natürlich nicht zurückspulen. Aber wenn ihr das Spiel durchspielt, ohne zurückzuspulen, 100%. Dann habt ihr echt äh, mehr Nerven als ich gerade. Und dafür braucht man schon Nerven, um das zu machen. Okay, ein, ein Hit habe ich bekommen. Und das akzeptiere ich nicht. Nein. Es reicht, wenn ich es in einem Video gezeigt habe. So, vorbei ist er. Okay. Die beiden sind super easy, wenn man sich Zeit lässt. Das zählte nicht, okay? Das zählte nicht. Ich wusste nicht, was die Bombe macht. Weil die Bombe an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Hä? Warte mal. So. soll wir ganz viel einsaugen? Dann könnt ihr nämlich den hier machen. Moment. Den hier machen, um mehr Damage reinzuhauen. Ernst, nein! Wow. der Sound spielt immer noch ab. Cool. Und warum ist Kirby da nicht gerannt? Das zählt nicht, das ist unfair, weil Kirby rennt hier nicht. Schon wieder nicht. Jetzt. Oh, nice, down. Oh, hier hat mehr als ein Leben. Nein! gibt zu, das ist gerade wirklich schlechter Boss-Rush, den ich hier <lacht> mache. Oh Gott, oh Gott. Ist echt schlecht. Ah. Der Kampf ist... Oh, der Boss-Rush ist echt nervig. Weil es vor allem so viele Böse sind und du hast so wenig Leben. Weil ich denke mal, dass Dark Matter auch dazu gehört und Zero auch, weil da, die, die waren auf dem Bild zu sehen. Da ist immer Zero auf dem Bild zu sehen. Ne? Und das schließt ja eigentlich dann darauf hin, dass man die auch besiegen muss. Wie sagt das jetzt eigentlich? die zählt der Treffer, Alter. Das zählt einfach nicht. Ihr seht selber. Jetzt zählt aus irgendeinem Grund einfach nicht. Okay, einfach schnell genug besiegen. Dann passt. Oh, Jetzt kommen noch die beiden und dann ist aber endlich vorbei, oder? Oder? Peace. Also den ganzen ich ohne Treffer. Das äh, verdient auf jeden Fall meinen Respekt, falls das einer von euch schaffen sollte. Weil das, äh, das könnte ich selber auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Das wäre mir echt zu schwer. So. Sonne. Auch wenn hier glaube ich der Mond einfacher wäre, glaube ich. Bin jetzt auch nicht sicher. Und zack. Jetzt noch Ado oder Adam. Ah nee, Cracko kam hier auch noch! Oh come on! Ey. wie lange soll das hier noch gehen? Was zum Teufel? Hä? Das ist einfach krank, wie lange dieser Boss dauert vor allem. Das akzeptiere ich nicht. Das finde ich unfair, dass das nicht getroffen hat. Das hat jetzt getroffen. Und der bricht seine Attacke ab. zum Glück. Danke, Brudi. Kann direkt wieder haben. Ja, hätte ich gerne. Danke. Kann direkt wieder haben. Oh, zweifelmal. einmal. Das macht, glaube ich, mehr Damage. Ja, das macht mehr Damage. Okay, ich empfehle euch, zweifelmal einmal einzusagen. Dann geht der Kampf viel schneller vorbei. So. So, und dich... Äh... Warte mal... Ich glaube... Ich kann sie einfach kicken, ja. Ich kann sie einfach kicken. Einfach, einfach Beinchen stellen kann ich hier. So, dann ich sie weg. Jetzt kommt King Dedede. Man kriegt wirklich kein einziges Mal Heilung. Normalerweise in neueren kirby spielen wenn man boss -Wash hat. Dann hat man das ja eigentlich... Oh, ich finde übrigens diesen Hintergrund voll schön. Richtig schön. Ähm, da es ja eigentlich so, dass man immer kurz nochmal mit ne, Zumindest mit einer Flasche geheilt wird. Je nach jedem Boss. Zumindest, ne? Aber echt, dieses Festival-Hintergrund ist die echt schön aus. I like it. I like it a lot. Komm, mach mal den Super-Jump. Das Ding ist bei diesem Super-Jump, den er da manchmal macht. Da macht er nämlich zwei Sternchen auf einmal. Und die kann ich dann benutzen, um mehr Damage zu machen, wenn man die richtig kontert. Aber er macht die ganze Zeit nur seine Hammer. Er springt kein einziges Mal. Na gut. Einmal noch Hammer und es ist Geschichte. Stattdessen will er mich lieber einsaugen, Was ich gerne zurückspulen möchte. Weil ich das nicht okay finde, dass er das macht. So, was passiert jetzt? Ist jetzt der Bosswasch zu Ende? Oder muss ich jetzt wirklich noch gegen die Tatsache? Und der Hintergrund ist hier wieder anders. Der Hintergrund ist hier wieder anders. Ich glaube ich schneide das ganze Boss auch nochmal einfach zusammen. Ich will dass ihr wisst, dass ich die ganze Zeit rumche. Weil der ist mir ein bisschen noch zu schwer. Ich glaube hierfür müsste ich wirklich üben. Aber ich möchte euch ja nur mal kurz im Video gezeigt haben, wie das alles hier aussieht. So. Und jetzt ja, werde ich nochmal meine Taktik zeigen, die ich eigentlich immer bei Dark Matter mache. Und zwar immer hinterher. Nicht treffen lassen. Ich würde euch das einfach nur zeigen. Und dann immer einfach irgendwo stehen bleiben, wo ihr wisst, er schießt da nicht hin. Weil sein Auge zeigt in eine andere Richtung zum Beispiel. Und dann ist es eigentlich mega easy. Wenn er das macht. Mann! Wenn er das macht, einfach nur die ganze Zeit neben ihm kreiseln und dann aufpassen, wenn er sich wieder einzieht, so. Wo ich hin bewegt So. Und das ist eigentlich dieser Bosskampf. Der ist wirklich nicht schwer. Wirklich ziemlich, ziemlich easy. Das Problem ist es nur. Baba! Außer wir müssen ihn nicht machen, aber doch, wir müssen ihn auch noch machen. Das ist echt, ihr müsst ihr euch was überlegen, das ist echt krank. Ihr nach zehn Treffern seid ihr tot und ihr müsst all diese Bösser, die ich euch alle gerade gezeigt habe, müsst ihr alle noch mal neu machen. Alle. Alle. Und die Attacke, wenn da einer einen zu der die kann ich nicht bedicken Das finde ich echt was schwierig ihn zu treffen, lohnt sich nicht, einfach ausweichen. Hier kann man den besten treffen, dann die einfach ein bisschen rumkreiselt. Jetzt macht er wieder. Ah ne, jetzt kommt er einfach nur hin und zurück, okay. Aber der Hintergrund ist viel schöner, oder? Ist besser auf den Augen, oder? Na okay, vielleicht ein bisschen schwieriger auf den Augen für manche, aber ich finde es schön. nur man merkt richtig, diesen, diesen, diese blaue Umrandung neben dem Grün. Das kann man richtig erkennen. Einfach, einfach nur ein Recall, einfach nur mit äh, einem mit so einem äh, Farbeimer drüber gegangen. So sieht das aus, weil das auch so blau hinten <lacht> dran hat. <lacht> weil das vorher wahrscheinlich so dunkelblau oder sowas war. Keine Ahnung, kann sein. Das finde ich nur lustig, muss ich nur erwähnt haben. So, von hinten macht ihn glaube ich kein Damage. Ich wüsste nicht, wie so das funktionieren sollte. Ah ne, der passt noch nicht vorbei. Jetzt kommt erstmal das noch. Genau. Ja, weiß nicht. Bei dem habe ich keine Taktik. Einfach... Wild um euch her spammen und ausweichen. Der kann eigentlich auch nichts. Das ist wahrscheinlich einer der einfachsten Böße, weil der, der kann nichts. Der kreist nur um mich herum. So, wenn ihr das geschafft habt, hoffentlich besser als ich. <lacht> Zumindest für den Moment. Dann kriegt ihr noch mal die Credits zu sehen. Und habt den Boss-Batsch-Modus geschafft. Jetzt aus dem nochmal reingegangen. Ihr müsst nicht nochmal reingehen, so wie ich. Drückt einfach B oder was auch immer, um da rauszukommen. Oder spult einfach zurück. Das, was ich sowieso die ganze Zeit mache. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr einen 100%igen Safe habt. Egal welcher Farbe hier: Rot, Blau, Grün, Gelb. Alles Mögliche. Alle Farben des Regenbogens. Ihr habt 100% und kriegt damit Fragezeichen. Und das hier. Cinematic Mode. Ihr könnt ihr nochmal alle Cutscenes euch anschauen. Hier gibt es noch End 2, 1, 2 und 3. Aber ich kann euch zeigen, das erste Ending ist nur das falsche Ending, wenn ihr nicht alles gesammelt habt. Das zweite ist das hier. Diese Cutscene, nachdem ihr den Boss gekillt habt, zusammen mit dem hier. Und das dritte ist nur das hier. Also beim Zweiten kriegt ihr beides und beim Dritten nur das. Was ne, ist irgendwie komisch, aber ja, man kann euch nochmal alle in einem anschauen. Wahrscheinlich gibt es da ganz viele YouTube-Reuploads, wo einfach nur das hier drücken und das dann so abspielen lassen. Hier seht ihr nochmal alles Mögliche. Und ja, das soll es dann gewesen sein mit Kirby's Streamland 3. Folge ist sowieso schon viel zu lange. Also ja, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Kirby-Spiel wieder. Und das war's. Ciao!